Hallo, mein Name ist Weber Stefan, bin Leitung der Pflegeflächen Grünraum der Hohlen Graz. Wir betreuen die Grazer Parkanlagen, pflegen hier die Wiesen und vor allem jetzt im Frühjahr machen wir die Frühjahrsauspflanzung. Das heißt, wir pflanzen unsere ganzen Zwiebelpflanzen schon im Herbst und werden jetzt die Frühjahrsblüher in die Beete bringen. Wir setzen in etwa 57.000 Frühjahrsblüher. Die setzen sich zusammen aus Stiefmütterchen, Ranunkeln, Marsliebchen. Und im Herbst haben wir Tulpen, Narzissen, Kaiserkronen, Hyazinthen und Krokusse schon in die Beete gelegt. Die Produktion der Frühjahrsblüher erfolgt in unserem Anzuchtbetrieb in der Martinhofstraße 15, wo in etwa fünf Lehrlinge die Aufzucht mitbetreuen. Die gesamte Auspflanzung wird von 65 Mitarbeitern durchgeführt und diese werden von drei Lehrlingen unterstützt. Wir bepflanzen 37 Einzelflächen, unsere größte Fläche und bekannteste sicher das eiserne Tor. Aber es befinden sich auch weitere Flächen im Stadtpark, am Schlossberg, im Volksgarten, im Fröbelpark oder auch in der Radetzkystraße. Ich und mein Team freuen uns jedes Jahr darauf, die Stadt im Frühling farmfroh erblühen lassen zu können.